meisterwissen prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet nachteile der gruppenorganisation was sind nachteile der gruppenorganisation nachteile der gruppenorganisation sind die gruppe engt die kreativität des einzelnen ein entscheidungen werden in der gruppe hinausgezögert keine klaren verantwortlichkeiten in der gruppe sowie die Möglichkeit dass emotionale Konflikte innerhalb der Gruppe entstehen. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Nachteile der Gruppenorganisation. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.